So, oh, grüße euch Paraguay Live. Dahinter wieder das Neubaugebiet und wir schauen uns heute das 100 Quadratmeter große Bungalow. Im Prinzip, es geht schon, oder wir sind schon in den letzten Zügen. Schauen wir uns einfach an die Preise, die Einzelheiten und wie es ausgeführt wird. Bleibt dran. So, da schauen wir uns jetzt genau am frühen Morgen an, etwas kalt, also bin in der Arbeitskleidung, aber so können wir euch ja einfach zeigen, wie die Sachen jetzt in der Ach, kann man sagen, in den letzten Tagen voranschreiten. So, hier sieht man dann kommt so im Kaputt an die Einfahrt, dahinter das Haus, das sieht man auch schon ganz genau so, da wird noch Die Jungs arbeiten, noch an dem Swimmingpool so, Der Zaun hier vorne wird auch fertiggestellt, dahinter die andere Art des Zaunes. Und hier der Swimmingpool wie gesagt. So 4 Meter auf 8 Meter, so damit ich ungefähr die Vorstellung habe. So, da hat es richtig geregnet. Das ist hier diese Fischbank ja, für die Tierchen. Dahinter sitzt man die Treppe, die Ausgangstreppe hier im Kapitelbereich. Da kommt noch hier Fisto, der richtigen Künfe, in Bereich. Hier links im Prinzip die Außenküche. Und hier links jetzt, die richtig richtige arbeiten so, muss. das So, das ist dann also der Die kleine. Erholung gedacht, da kommt jetzt an die Dusche. Also Außendusche. Und hier wird noch eine Außendusche angebracht. Und gemackt ist auch etwas lauter. Ja, so, Außendusche. Wird jetzt gemacht. Hier sind mal im Bereich des Daches. Da die Mülleingangstüre. So, hier ist der Innenbereich, die Türe, Dach. So, sind schon Betten geliefert worden. Tisch. So. Das sieht auf jeden Fall schon etwas wohnlicher aus. So, die Fliesen, bzw. die Steckdosen, habe ich euch auch schon gezeigt. Hier die Standard. Schalter, Stromschalter. So, jetzt bin ich etwas rausgegangen, so wird mich überhaupt nicht. So, deshalb, wie gesagt, dahinter seht ihr also das komplette Haus und nochmal, gleich kommt die kurze Zusammenstellung. Also, wie gesagt, das Grundstück ist 24 Meter lang bzw. breit hier zugesehen. Ja, da sieht man die Einfahrt mit dem Kaputt vorne und dahinter die Umzäunung. So, hier sieht man genau das Haus. und um das Haus geht es. Walmdach-Bungalow mit ca. 100 Quadratmeter. Links der Zaun und links hinten sind hier also die Gehwege ums, ums Haus, die im Preis enthalten sind. Hier vorne auf der rechten Bildseite sind ihr also kaputt, gerade noch entsteht. Was wichtig ist, ist natürlich auch das Haus hinten, wie ihr seht. Hier die Umgebung. Ja, ich sage noch nochmal, wir sind in dem Stadtgebiet Piribuy. Das ist ungefähr eine gute Autostunde von Ascension, von dem internationalen Flughafen Silvio Petiros. So, es geht hier um das Einfamilienhaus, Walmdach-Bungalow, was wirklich schon in der Konstruktion teuer ist. Also walmdach bukalo hier konstruktion etwas an die Kunden angepasst. So nochmal ganz kurz unsere Leistung, damit die Kunden oder ihr Alpins euch nicht missverstehen. Also hier handelt es sich um das Baugebiet Piri sehr beliebte Stadt, die könnte Ich könnte gerne in Google Ich mache dann nochmal extra Film über die Stadt Piri so, da seid ihr im Prinzip 10 Minuten zu Fuß, mitten im Zentrum von der Stadt. Es gibt zahlreiche Flüsse, die auch durch die Assunzione, also die Hauptstädter, genutzt werden. Und es ist sehr beliebige Stadt. Das zu der Lage. Also zentrale, ruhige Lage. Zweitens, es werden ungefähr 40, 35, 40 Häuser erwartet alles Neubau nach ihrer Vorstellung. Das heißt, es wird ein gesund gemischtes Gebiet, Neubaugebiet entstehen. Also von daher braucht ihr keine Sorgen zu haben, dass irgendwann mal nebenan nicht gebaut wird, beziehungsweise, dass es irgendwelche schlechte Häuser entstehen. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Die Preise habe ich auch schon, schon mal im folgenden Video gesagt, da werde ich euch auch hier links verlinken, ja da oben, und es fängt bei 89.000 US-Dollar an. Es geht um Grundstück inklusive schlüsselfertigen Haus. Das ist wichtig, natürlich die ganzen zusätzlichen Sachen wie Swimmingpool, wie Kincho, wie zum Beispiel den Grillbereich kommen selbstverständlich dazu. Das ist jetzt ähnlich wie in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich und überall auf der Welt. Ihr schaut euch das Haus, das Grundstück, macht eure Preiskalkulation. Lohnt sich, lohnt sich nicht. Und dann meldet euch bei uns bitte, weil die Grundstücke werden ja knapp und das Neubaugebiet wird mit jedem Monat schöner. Also bleibt dran. Sämtliche Daten gebe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung, aber auch unten in der unteren Leiste, damit ihr im Prinzip weder die Kontaktnummer noch die E-Mail noch die Preise verpasst. Okay, also macht's gut. Wenn ihr natürlich eine gute, attraktive und optimale Preis-Leistungsverhältnis sucht, dann seid ihr bei uns in Piliwebui an der Besten. Stelle. Also, mach's gut, wir sehen uns im Führerberbruch, bis dann, ciao, ciao.